Wie fußgängerfreundlich ist Kigali? Zurzeit studiere ich bei der African Leadership University, ich komme aber aus Berlin. Über die letzten Jahre habe ich so einige Videos über Stadtplanung geschaut und dementsprechend neue Perspektiven, äh, hauptsächlich im Anti-Auto-Sinne bekommen. Aber diese Videos beschäftigen sich fast ausschließlich mit Westeuropa und Nordamerika, wobei andere Entwicklungen oft außen vor gelassen werden. Also wie ist es denn hier und wie lässt sich das Ganze vergleichen? Zuallererst merkt man in Kigali oder Chigari, welchen Einfluss die hügelige Landschaft auf die Stadt nimmt. Fast überall gibt es eine bombastische Aussicht, aber das ist natürlich nicht das Einzige. Der Regen sorgt in Kombination nämlich dafür, dass die größeren Häuser und Läden auf den Bergen sind, während in den Tälern selbst neben der Innenstadt noch Essen angebaut wird. Das kommt wahrscheinlich daher, dass Wasser, welches den Hügel runterfließt, nicht droht, den Markt darauf zu fluten. Die Pflanzen im Tal, die das ab und zu gebrauchen können, aber schon. Daneben sorgt diese Landschaft auch dafür, dass die Stadt nicht gerade aus Blöcken besteht. Es ist halt gar nicht so einfach, bei einem schrägen Untergrund gerade Straßen zu bauen. Breite Straßen werden dadurch auch erschwert, da mehr Gestein abgetragen werden muss, um eine vierspurige Straße zu bauen im Vergleich mit einer zweispurigen Straße. Und tatsächlich haben die meisten Straßen nur zwei Spuren, was auf der einen Seite hilft, Stau begrenzt zu halten, auf der anderen Seite aber oft nicht so viel Platz für Fußgänger übrig lässt. Äh, außerdem stinkt es ganz schön neben der Straße, ich bin mir nicht sicher wieso, aber in Berlin, wo die Straßen breiter sind und mehr Autos darauf fahren, war das nicht so krass. Trotzdem wäre es hier wahrscheinlich noch übler mit äh, breiteren Straßen. Aber wo wir gerade noch bei Stau waren... Der hält sich in Grenzen. Ich glaube, das ist auch zu einem Großteil den Bussen, Motorrädern und Fahrrädern zu verdanken. Die verwenden die Straße nämlich effektiver und tragen somit dazu bei, dass die Leute, die Auto fahren, nicht ewig brauchen um anzukommen. Würde jeder Auto fahren, käme man kaum voran. Also reden wir über diese Option. Das Busnetzwerk in Tigadi ist ziemlich groß und beeindruckend. Wenn ich könnte, würde ich jetzt eine Karte zeigen, aber die gibt es anscheinend nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die größtenteils privatisierte Struktur mit verschiedenen Firmen dazu beiträgt. Im Zweifelsfall kann man also auf der Webseite der Firma vorbeischauen oder einfach vor Ort fragen. Abgesehen davon sind Busse mit Abstand die billigste Option, auch zum pendeln. Eine Fahrtlänge von 16 Kilometern kostet ungefähr 30 bis 40 Cent. Aus dem gleichen Grund können die Wartezeiten in der Schlange morgens und abends je nach Station aber über eine Stunde betragen. Mittags hingegen stehen die Busse dann Schlange, während sie darauf warten gefüllt zu werden. So kann nämlich der größte Profit pro Fahrt gemacht werden, da man immer beim Einsteigen mit einem kontaktlosen Kartensystem bezahlt. Wenn man es eilig hat, sollte man sich also vielleicht lieber auf dem Motorrad fahren lassen. Die können nämlich durch den Stau flutschen und sind quasi überall, was den Spaziergang zur Station spart. Dieselben 16 Kilometer kosten ja aber 1,50 bis 3 Euro, je nach Geiz. Dafür ist man aber auch 2 bis 5 Mal schneller. Interessant sind hierbei auch die relativ neuen Elektromotors, die austauschbare Batterien verwenden. Die sind fast schon schneller und wann immer ich die Zeit habe, versuche ich ein elektrisches Motorrad zu finden, auch um die Stadt nicht noch lauter und stinkiger zu machen. Zuletzt gibt es dann noch die Fahrräder, die gibt es hauptsächlich in weniger zentralen Teil der Stadt und auch im Osten. Die sind eigentlich wie Motorräder, aber ohne Helm mit verschmutztem Sichtschutz. Man kann also die Umgebung besser wertschätzen. Abgesehen davon fühlt man sich vielleicht etwas schlecht, wenn der Radfahrer sich abmüht den Hügel hoch zu kommen, während man hinten rumklopst. Ja, die Fahrradräder. Die Fahrradräder. <lacht> Ja, diese Fahrräder sind gerade im Aussterben und ich glaube, dass die Großzahl der Radfahrer jeden Moment auf ein Motorrad wechseln würden, könnten sie. Die Fahrradinfrastruktur ist vernachlässigt. Es gibt irgendwie zwei Fahrradwege in der Stadt und der offizielle Plan der Stadt erwähnt Radinfrastruktur im Grunde überhaupt nicht. Als ich mir mal ein Rad lieh, um von Timidongo in die Innenstadt zu radeln, fühlte es sich zwar gut anzukommen, der ganze Auspuff, den ich aber währenddessen nach Luft schnappend einatmete, bekomme von mir keine Empfehlung. Ähnlich wie in den Staaten wird Radfahren hier mehr mit Sport und Armut verbunden anstelle eines Fortbewegungsmittels. Dieses Image hat bestimmt noch zu der Vernachlässigung beigetragen, was letztendlich zu einem Teufelskreis wird. Aber eine Sache, die Kigali wirklich richtig macht, sind die Fußgängerzonen und autofreien Events. Es gibt nämlich ein paar Fußgängerzonen, wo die Leute spielen, abhängen, essen oder auch zur Arbeit laufen. Und in allen Fällen bekommen die betroffenen Straßen einen eigenen, gar besseren Charakter. Sie sind zugleich ruhiger und belebter. Die autofreien Events, äh, hauptsächlich autofreiende Morgende von 7 bis 10 Uhr, sind auch echt super. Man sieht die Leute joggen, spazieren, radeln und das Ganze in einer Stille, die man sonst zu keiner Zeit eigentlich erlebt. Oft werden diese Tage mit offiziell geförderten Sportevents verbunden. Und die Tatsache, dass ein Land in Afrika das hinbekommt, was Berlin nicht auf die Reihe bekommt, ist äh, schon beeindruckend, finde ich. Aber auch neben diesen bekannteren Dingen gibt es ein paar Orte mit Abkürzungen nur für Fußgänger, die, auch wenn sie etwas versteckter sind, zeigen, dass es hier bei der Planung gewisse Prioritäten gab, nicht alles nur für Autos zu bauen. Ich könnte noch weiter erzählen von der Flächennutzung, Wohnsituation oder auch meiner Universität, aber nicht alles muss jetzt in ein Video passen. In Bezug auf Fußgängerfreundlichkeit jedenfalls zeigt Kigali, besonders im Kontext von Afrika, eine erstaunlich hohe Kompetenz in der Planung und Umsetzung schlauer ideen trotzdem gibt es einiges was ich hier noch verbessern ließe und natürlich ist perfektion einem immer einen schritt voraus